Also, hallo. Schön, dass du da bist. Hier zum Feier des Tages einen Gong. Bevor ich mit meinem Thema loslege, möchte ich zuerst noch Danke sagen an dich. Danke, dass du hier bist und danke für die echt tollen Kommentare und Reaktionen auf mein Posting auf das Foto von letztes Mal. Danke. So, jetzt zum Thema Meditation. Ich habe mal von einem Kunden die Frage bekommen. Warum ist beim Meditieren nicht einfach so, man macht das einmal und es passt dann für immer. Es ist wie Haushalt. Meditieren ist so vieles, es ist zum Kraft tanken da, zur Ruhe kommen, Impulse empfangen, Gedanken abzuarbeiten und bereinigen, Freude und Leichtigkeit zu verspüren und so vieles mehr. Das ist wie im Haushalt. Es reicht ja auch nur, nur einmal Staub zu wissen und du musst nie wieder was tun. Nein, im Gegenteil. Da muss man auch immer wieder zusammenräumen: Staub mischen und saugen, Boden mischen, Messer waschen, Küche putzen, Bad und Klo reinigen, Bett aufschüttern, durchlüften, Fenster putzen und. Es ist auch so, du musst nicht alles jeden Tag machen, du musst nicht alles gleich oft machen. Und ich glaube, du merkst jetzt worauf ich hinaus will. Meditieren ist wie Haushalt. Es muss bzw. man darf regelmäßig machen und auch offen sein, wenn sich neue Wege, neue äh, Meditationen oder neue Art und Weise, wie man meditieren kann, da darf man einfach offen dafür sein. Man kann auch immer wieder unterschiedliche Orte oder Plätze finden, wo man meditiert. Man muss nicht immer in seinen Lieblingssessel sitzen. Man kann auch mal am Boden sitzen oder am Balkon oder auch beim Busfahren, Zugfahren oder was ich sehr gerne tue, in der freien Natur draußen. Ich weiß, ich rede sehr oft über die Natur, aber es ist einfach was sehr Wichtiges für mich. Ich liebe die Natur einfach sehr und sie ist unglaublich und unvorstellbar mächtig und kraftvoll. Meditieren bedeutet nicht nur, dass man sich wo hinsetzt und seine Ruhe hat. Man kann auch zum Beispiel beim Haushalt sehr gut meditieren. Wichtig ist einfach, dass das einheitliche Bewegungen, Aktionen sind, wo man nicht dauernd überlegen muss, was muss ich als nächstes machen und irgendwo herumklettern oder mit jemandem reden muss. Ein einfaches Beispiel im Haushalt, Messe zusammenlegen. Hier kann man sehr gut einfach die Gedanken fließen lassen, bei sich sein und die Wäsche dabei nach und nach zusammenzulegen. Was das große Geheimnis dahinter ist? Keine Ablenkung. Weder durch Radio, durch Fernseher, Musik, Handy, was auch immer, einfach bei sich sein und die Wäsche zusammenlegen. Warum, wirst du dich jetzt fragen, das klingt ja ganz fade. Nein, das muss nicht fad sein, wenn man sich darauf einlässt. Denn ich persönlich bekomme dabei sehr oft echt tolle Impulse oder ich komme auch sehr gut runter zur Ruhe und auch zu meiner inneren Mitte. Ich bekomme im Haushalt, zum Beispiel auch beim Abmassen, sehr gute Impulse, was meine nächsten Schritte sind. Oder wie ich, und ich bekomme plötzlich einen Einfahrt, klack, so kann ich jetzt diesen Kunden helfen. Das passiert alles von alleine, das kann man nicht erzwingen. Die Gedanken werden nach und nach abgearbeitet und sobald ich empfindlich bin dafür, kommen die Impulse. Und wenn die Impulse nicht kommen, habe ich trotzdem was gewonnen dabei. Die Wäsche ist gemacht oder der Abwasch ist gemacht und ich bin ruhiger geworden. Meine Gedanken sind klarer geworden. Das ist schon sehr viel wert. Eine der Ideen, was beim Messer zusammenlegen gekommen ist, ist, dass ich dir davon erzählen darf. Es hilft mir echt vom Stress runterzukommen und wirklich meine innere Mitte zu finden. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man nicht versucht, das zu erzwingen oder wenn negative Gedanken kommen, die darf man abarbeiten, aber wichtig ist, nicht zu sehr hineinsteigern. Es dürfen Emotionen und Gefühle hochkommen, weil sie haben ihre Daseinsberechtigung, aber man darf sie auch schnell wieder loslassen und schauen, was als nächstes kommt. Probier es mal aus und gib mir Bescheid, wie es dir dabei ging. Entweder hier unter den Kommentaren oder schick mir eine private Nachricht. Ciao, ciao, dein René.